Er wird einen Penisersatz erhalten, den sogenannten Penoid. Ist das nun die neue Offenheit? Werden wir jetzt die besseren Menschen? Was aber ganz genau im Magen-Darm-Trakt passiert, weiß niemand so genau. Das ist ja auch etwas Neues. Jetzt spürt doch mal ein eigene Liebe, kommt wenn die Maschine regiere. Disziplin. Hirnschlag. Je früher die Diagnose, desto größer die Heilungschance. Es ist eine Reise in die Vergangenheit und in die Zukunft zugleich. Viele beklagen sich, dass die Kinder durch eine falsche Gleichmacherei diskriminiert würden. Davon würde man auf der Erde vermutlich nicht einmal etwas merken. Nicht einmal dann, wenn wir das Zeitliche segnen. Denn der Tod ist für die Nutzer nicht vorgesehen. Das Profil lebt weiter. Ist streng verboten und wird büßt. Wenn man nach Erwischt wurde von 100 höchstens einer, soweit die Schätzung, ohne Gewähr. Die Aufprallexplosion war derart stark, dass gar Vögel vom Himmel fielen. wollen ja nicht sterben, sie wollen einfach so nicht mehr weiterleben. Kranke oder deprimierte Bewohner aber erhalten eine Spezialbehandlung. Was dann passiert, zeigt ein komplexes Sozialverhalten. Wie muss man sich denn das Zusammenleben zwischen der jüdischen und christlichen Bevölkerung vorstellen? Wenn die Gruppe die Weide erreicht, teilt sie sich zunächst auf. Der Zweite Weltkrieg kann so auf dem Computer nachvollzogen werden. Es ist ja so schnell und bequem erledigt. Ein Klick im Netz und schon ist Päckli unterwegs. Verkauft haben auch diesmal fast alle, auch wenn sie kaum wissen, was. Du bist komplett ho, ho. Du, Denken Sie, das kommt Ihnen auch zu gut, das ADHS? Ja, von der Kreativität sicher. Ja. Wir geht jetzt mal mit einer Lupe auf unser Fernsehschirm. Auch sie ist ein Roboter, eine ungeheuer lebensechte Maschine. Sie wurden enträchtet, erniedrigt und missbraucht. Das Dorf der Neinsager. Und ihre Sprache ist von seltsamen Liebeslauten geprägt. <lacht> Das war für mich. Unglaubwürdig oder wie immer, aber es ist von außen her nicht messbar. Ui. Ui. Für die einen kommt dies völlig überraschend. Andere haben es gleich gespürt. Du? in eine Zeit, wo nationale Heiligtümer noch nicht demontiert und hinterfragt wurden. Es wäre doch wirklich schade, wenn solche Aufnahmen verloren gingen. Drücke 7 mal F, dann zweimal R und 5 mal F, 2 mal R, hast du begriffen? Griffen. Greifen. Das kann ich nicht begreifen. Griffen. Oh, hammer kann ich greifen. 7 mal F. Also ich habe es nicht verstanden. <lacht> Wer versteht so etwas? Ich verstehe es auch nicht. Wieso wirklich so etwas machen? Ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich glaube böse. Es gibt, gibt es böse Menschen, es gibt böse Menschen. Gibt's? Ich bin so ein positiver Mensch, irgendwie und ich kann Menschen gerne, aber es gibt Böse. Ja. Ja, und jetzt habe ich Jess kennengelernt. Und äh, also Sie probiert eigentlich ähnlich wie ich, eigentlich so mehr oder weniger sich selber hier rein zu sein. Und äh, wenn dann das Interesse steigt von beiden Seiten steigt, dann, äh, dann klappt man halt immer zusammen. Darum sind wir dann relativ schnell in ineinander verliebt. Es ist etwa zwei oder drei Tage. Gegangen. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass wir eigentlich alles miteinander machen. Die Frage nach der Identität ist für einen Weg in die Zukunft grundlegend. Die eigene Geschichte kann ihm Orientierung geben. Gut zu wissen, darum, welche Geschichte ihm wie und warum erzählt wird. diese hohe Gasse muss er Toyota Auris Hybrid. Er braucht keine Steckdose und fährt trotzdem elektrisch.